Also, das weiß jeder. Afghanistan ist kein sicheres Land. Also in Afghanistan, wenn man lebt, man hat gar keinen Zukunft. <stereótip> Ich bin Basche, aus Afghanistan, 22 Jahre alt und ich wohne seit fünf Jahren in Deutschland. Ich habe zwei Jahre Schüler besucht, arbeite jetzt als Koch in meiner eigenen Laden. Ja, was man immer isst in Afghanistan. Machst du hier rein? آقا دفاع کجا میری؟ اه اه فقط توپ شو بزن فقط توپ شو بزن زندگی رو <متصفيق> Ich will unbedingt gewinnen, damit wir weiterkommen. Ich Ich nicht, So ja. Said, ich weiß, dass du aus Afghanistan kommst ja. und äh, kannst du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist? Ja, ich bin Said Nadiyosani, ich komme aus Afghanistan und seit ein, anderthalb Jahren in Deutschland. Nach vier Wochen hätte ich äh, meine meinen Bescheid von von meiner Anhörung bekommen sollen. Drei also, Monate. Also heißt, bis jetzt du gar keine Antwort bekommen. Nein, nein, nein. Nee. Also ja, weil also in Kabul auch ein äh, Anschlag. Ja, ein das Anschlag ist, passiert. Genau. Also leider in Frankreich ein, auch so Anschlag und waren auch viele Leute tot und viele präsent äh, Präsidenten und so, viele, viele äh, also, Regierung. ja, Regierungen und so, die waren alle auf die Straße gelaufen äh, und die haben gesagt, ja, also das ist ein großes Ding, und, dass es hier so passiert ist. Aber wenn in Afghanistan sowas passiert, dann nein. Also das ist normal, ist ja, sicher, in Afghanistan ja, ist ja, normal, wenn das passiert. Und kein Präsident kommt auf die Straße und sagt, oh ja, Afghanistan ist nicht sicher, aber es, ist es ist wichtig, so. dass nicht in Deutschland passiert dieser Anschlag, weißt du? So? Ja, also wenn es auch hier passiert, ne? dann äh, seien die Leute, ja, also das ist äh, wegen äh, Asyl und so. Also Touristen, ja. Ja, Touristen, Und ja, ich kann gar nichts mehr machen. Ich habe auch ein Praktikum äh, in einem Krankenhaus gemacht, also weil ich also hier, wenn es äh, wenn ich hier bleiben darf, äh, möchte ich hier Medizin studieren und so, aber die äh, erste also Sache, also, die richtig so schlimm ist, ist, äh, das ist eben halt, ob ich hier bleiben darf, also. Zwar denke ich mir, ja, okay, wenn du nach Afghanistan fliegst, dann bist du äh, tot, ne? Es ist schon also, immer diese Angst, weißt du, ja, dass ja, man ja. nicht da sicher ja, ja, leben kann, ja. dann gleich auf dem sein. Wir bitten Ich bin seit ein paar Monaten verlobt und ich suche nach Wohnung in Deutschland, weil ich glaube in Deutschland ist es schwierig, wenn man eine Wohnung bekommt. Was mir in Deutschland wirklich gefällt, also dass man in Sicherheit lebt, das ist schon mal gut. Oh nee.